Empfangen wir ihn, unseren Champion, der Dreamboy. Jeder Pferdemann sollte einmal in den Genuss kommen. So ein tolles Pferd. Über drei Tage hier unter Augenschein zu nehmen, heute die Prämierung, mit wie viel Saft und Energie auch heute wieder aufgetreten ist. Diese Körpervollendung, diese Hebelung, dieses Gleichmaß, was er mitbringt. Ein absoluter Spitzenhengst. Wir starten. Bei allen Gekörten und Prämienhengsten mit 25.000, bei den Gekörten mit 15.000 und bei den Nicht-Gekörten mit 8.000. Auf geht es! Wer möchte? 25 im Startgebot. Auf geht's. 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 60.000, 70.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100, 120. 120, 140, 160, 180, nur Mut. 200, 200 und 200 und 220 und 240 und 240 und 240 und 240 und 240, 240 habe ich dort zum ersten und zweiten und 250 und 250. Und 250, 270, 270, 300, 300, 320, 320, 320 und 320 und 320 zum ersten und zweiten. Und 320 und 350 und 350 und 370 und 370 und 370 und 370 und, 370, und, 370, und 400 und 400 und 400. Und 400 und 420 und 420 und 420 und 420 und 450 und 450 und 450 und 450 zum ersten und 450 zum zweiten und, 5, 5, 470. und 470 und 470 und 470 und 470 einmal 470 zweimal und 470 500 und 500 dort 500. zum ersten und zweiten und 520 und 550 und 570 und 570 600 600 und 600 und 600 Das Gebot ist hier links 620. 620 620 650 650 650 und 650 zum ersten 650 zum Toten 680 680 680, 680 zum ersten und zweiten und 680 zum ersten 700 700 700. Und 700. 720. 720. 720. Zum Ersten. 740. 740. 740. 740. 760. 760. 760. 760 einmal. 760. 780. 780, 780, 780, zum Ersten hier gehalten, zum Ersten 800. Einmal, zweimal, Und achthundert, achthundertunddreißig, achthundertfünfzig. Zum Ersten. Und zweiten, achthundertsebzig, neunhundert. 150. Eine Million. Eine Million. Zum Ersten. Eine Million, 50.000. 1,1 Millionen. Jetzt muss man stark bleiben. Eins, eins, fünf, eins, zwei, eine Million zweihunderttausend, eine Million zweihundertfünfzigtausend, eine Million dreihunderttausend. Eine, ich muss jetzt mal schauen, eine Million 150.000, Eine Million vierhunderttausend. Ihr müsst einfach dranbleiben. Die gibt's nur einmal. Eins vier fünf. Eins fünf Millionen. haben sich aber auch zwei getroffen, da ist aber ein Kräftemaß, da habe ich aber meine Freude hier. 1, 5, 5, 1, 6. Nur weiter so! Ja, die Herrscher brauchen Unterstützung! 165 7 jetzt geht's ins finale spüren sie das ich habe schon so ein kribbel. Eine Million siebenhundertundfünfzigtausend. Eine Million achthunderttausend. Wir müssen Ruhe bewahren. Eine Million Achtundertundfünfzigtausend. 185. Kann ich helfen? Wir sind ganz dicht dran, das muss jetzt wohl überlegt werden. Obwohl wir sind noch deutlich unter zwei Millionen, ne? Nicht mehr? Doch, doch, doch, doch. So schnell, so schnell lassen wir hier nicht locker in Westfalen. Wir machen noch einen kleinen Schritt. Doch, es ist doch die richtige Entscheidung. Was meinen Sie, was das ein schöner Sonntag wird, wenn Sie diesen Hengst besitzen? Tausende werden Sie beneiden. Sollen wir noch einen halben machen? Wir müssen es doch zumindest versuchen. 1.870.000! So, meine Herr, jetzt sind Sie dran. 1,9! So, jetzt machen wir mal weiter hier. Wir sollten das noch einmal versuchen. Irgendwann gibt er ja auf. Wenn man die Stärke nicht ausprobiert hat, weiß man nie am nächsten Tag, wie weit hätte es gehen können. Sicher Ende? Ganz sicher? Ich würde auf den Rückruf warten, zwei Minuten. Wir sind bei einer Million und 900.000. Der Herr dort oben hat das Gebot. Meine Frage, möchte noch jemand mehr bieten oder jetzt einsteigen? Wir haben ja alles schon erlebt. 1,9 Millionen zum Ersten. 1,9 Millionen zum Zweiten. Ich frage noch mal hier links. Wie wäre es denn, wenn ihr zusammenlegt? Dann geht's doch vielleicht. Habt ihr alles gut überlegt? Wenn ich doch nur helfen könnte. Mit meinen bescheidenen Mitteln geht es leider nicht. Sicher nicht. Die Sache ist abgeschlossen, besprochen, Ende. Ja? 1,9 Millionen zum ersten, zweiten und... Top! Keiner besser? 1,9? Ja, hier gratulieren wir natürlich auch Züchter und Aufzüchter. Und Jan Dirk, du hast ihn super hochgeführt. The Dream Boy, the champion!